Erweiterte und aktualisierte Botschaft in zwei Teilen Großes Aufsehen um angebliche Stellvertreter Gottes in dieser Welt, einer Welt der Täuschungen Teil 2 Botschaftsthemen im Teil 2, warum gläubige Menschen schon lange ein falsches Gottes- und Weltbild haben Wie es zur Erschaffung des materiellen Kosmos und des Menschen kam Beschreibung des universellen Liebewesens, ich bin Gottheit Wahnsinnsidee uneinsichtiger Wesen die Zerstörung der Ganzheitsschöpfung Diesseitige und jenseitige hochmütige Religionsfanatiker und Blindgläubige lehnen weiterhin neues himmlisches Wissen ab. Aus welchen jenseitigen Bereichen stammen die Schutzwesen der Menschen? Warum die Menschen nicht mehr bemerken, wie sie durch andere getäuscht werden? Warum es im himmlischen Sein keine lehrenden Führungswesen gibt? Riskante Jenseitskontakte medialer Menschen durch Rituale und Intrans Gefahrvolle Kommunikation falsch informierter gläubiger Menschen mit ihren Schutzwesen. Religiöse Oberhäupter leben im Widerspruch zu ihrer Lehre. Warum es im himmlischen Sein keine schwarzen und dunklen Farbtöne gibt. Weshalb himmlische Wesen zusammen mit dem Gottesgeist die Besitzer und Verwalter von allem sind, was in der himmlischen Schöpfung jemals geschaffen wurde. Was beim Segnen von Geistlichen im Unsichtbaren tatsächlich geschieht. Warum im himmlischen Sein kein einziges Wesen auf einem Thron sitzt? Weshalb manche Zellverbände neue Informationen und Energien von der inneren Seele abweisen und wie sich der Mensch durch eine Zellansprache dabei helfen kann. Einblick in jenseitige Religionsplaneten und das Leben ihrer Bewohner Wer war es wirklich, der die menschlichen Gene mit Informationen programmierte? Energetisch informative Kommunikation zwischen Seele, Genen und Zellen Zustand der inneren und äußeren Stille und Gemütsruhe, besonders wichtig zur geistigen Bewusstseinserweiterung. Demut, Selbstehrlichkeit und Herzlichkeit – besonders bedeutende Wesenseigenschaften zur himmlischen Rückkehr. Tragische Folgen durch Missachtung der himmlischen Wesensgleichheit. Zunahme geistiger Orientierungslosigkeit durch irreführendes Wissen. Wie entstehen und wirken menschlich-seelische Bindungen? Warum es so wichtig ist? auf Erden schon jetzt religiös unabhängig zu leben. Jesu verhängnisvoller Fehler, der die Schriftgelehrten gegen ihn aufbrachte und sein späteres Todesurteil bedeutete. Wahrlich, wahre himmlische Getreue im Herzensverbund mit mir, dem universellen Liebegeist, sind nicht jene Menschen, die öffentlich mit einem Scheinlächeln auftreten und über mich und die guten Werke anderer salbungsvolle Reden vor ihnen huldigenden Menschen halten sondern nur diese, die unauffällig im Hintergrund eine innere herzliche und demütige Lebensweise führen und aus ihrer Einfühlungsgabe und ihrem Mitgefühl sich herzlich gerne mit einem kleinen oder größeren nützlichen Beitrag für andere Menschen einsetzen, gleich, welche Lebensanschauung sie haben. Fortsetzung der Botschaft – Teil 2 – Wahrlich, dass diese Welt und der Mensch nicht aus meiner himmlischen Schaffung stammen sondern von unzähligen tiefgefallenen feinstofflichen Wesen, die vor vielen, vielen jenseitigen Äonen das materielle Universum schufen, das können heute viele religiös irregeführte Menschen sich schwer vorstellen und kaum glauben. Seit Jahrtausenden überträgt eine Generation der Nächsten das falsche Wissen, dass ich, der universelle Liebegeist, ihr nennt mich auch Gott, dieses geschaffen hätte. Gerade die gebundenen Gläubigen werden von ihren Religionsführern mit einem märchenhaften Glaubensbild irregeführt, das ich zum Beispiel Adam und Eva erschaffen hätte und ihr deren Nachkommen wäret. Ihr könnt euer falsches Glaubensbild natürlich weiterhin behalten, aber auch korrigieren, das überlasse ich euch selbst, weil ich, der freie universelle Liebegeist, immer die Freiheit aller Wesen beachte. Doch fragt euch bitte einmal, würdet ihr mir, einem genialen universellen, zentralen und unpersönlichen Liebewesen zu trauen, das aus höchst schwingenden feinstofflichen Lichtteilchen beschaffen ist und die herzlichsten, gütigsten und feinfühlig Eigenschaften in sich besitzt, das die himmlische Schöpfung überschaut und diese liebevoll und feinfühlig verwaltet, koordiniert und mit Lebensenergien versorgt, ausgenommen die niedrig schwingenden feinstofflichen und materiellen Fallwelten, dass ich so eine gefahrvolle, unvollkommene Welt mit unerträglichen und unbarmherzigen Lebensumständen erschaffen habe? Wenn ja, dann bitte ich euch, schaut euch bewusst in dieser grobstofflichen Welt um. Findet ihr es aus eurer Sicht normal, dass der Mensch sehr krankheits- und verletzungsanfällig und seine Lebensdauer nur kurz bemessen ist und sich sein Abschied von dieser Welt oftmals qualvoll vollzieht? Ist das für euch vielleicht normal? dass sich Menschen und Tiere seit Menschengedenken gegenseitig unbarmherzig und rücksichtslos mit nicht zu überbietender Härte bekämpfen und das Leben auslöschen. Schaut euch die Filmberichte über den unvollkommenen materiellen Kosmos an, die euch erkennen lassen. Dass in den Galaxien für euch unvorstellbare zerstörerische Kräfte wirken bzw. ständig große Katastrophen stattfinden und das irdische Leben durch Asteroiden oder Kometeneinschläge bedrohen und ihr durch zerstörerische Waffen ständig in der Gefahr schwebt, ausgelöscht zu werden. Durch die Kommunikationsmöglichkeiten eurer fortgeschrittenen Technik hört oder seht ihr fast täglich Berichte über neue Katastrophen, die sich in allen Regionen eurer Welt ereignen. Wahrlich. Nur meine wenigen Aufzählungen vom unvollkommenen Leben im materiellen Kosmos und auf der Erde und die unzähligen Gefahren, denen die Menschen, Tiere und Pflanzen ständig ausgesetzt sind, müssten euch sehr nachdenklich stimmen. Vielleicht hat nun bei manchem von euch das frühere unlogische religiöse Bild von dieser Welt keinen Platz mehr in seinem Bewusstsein und er beginnt damit, sich mit meinem Botschaftswissen, den kleinen himmlischen Wissenströpfchen, ein neues reales Mosaikbild von der Schöpfung und dieser Welt aufzubauen. Wollt ihr das jetzt ehrlichen Herzens versuchen oder erst in den jenseitigen Bereichen? Einem geistig weit gereiften Menschen müsste durch meine wenigen Hinweise über seine geistig erwachte Seele das innere Licht aufleuchten und sein Umdenken in Gang setzen. Wenn die Richtigstellung durch meinen Liebegeist für die auf mich ausgerichteten jedoch religiös ihre geführten Menschen im ersten Moment auch schwer verständlich bzw. anzunehmen ist, ändert dies nichts an der Tatsache, dass alles, was ihr mit euren Sinnen wahrnimmt, aus der Schaffung der tief gefallenen Wesen stammt. Diese Welt wurde von ihnen bewusst ungesetzmäßig zur Täuschung der Menschen und ihrer Seelen aufgebaut. Sie wussten, dass es ihnen nur dadurch möglich wäre, in kurzer kosmischer Zeit ihrem ersehnten Ziel, der Zerstörung der ganzen Schöpfung, näher zukommen. Ihre Absicht war es, eine völlig andere Schöpfung zu erschaffen, worin Wesen mit völlig veränderten himmlischen Eigenschaften, einem gegensätzlichen Verhalten und anderem Aussehen leben. Dass die Lebensexistenz eines energieschwachen feinstofflichen Wesens, das sich in einen Menschen einverleibt hat, in einer Welt aus feststofflichen, niedrig schwingenden und energieschwachen einpoligen Teilchen, völlig entgegen den feinstofflichen zweipoligen Teilchen des himmlischen Seins, nicht lange dauern kann, das wussten die damaligen Fallwesen genau, weil sie die Teilchen nach langer Erforschungs- und Erprobungszeit selbst schufen und damit viele unangenehme Erfahrungen gesammelt haben. Sie wussten bereits vor vielen kosmischen Äonen, dass ein Leben in feststofflichen Teilchen immer unvollkommen sein wird und großen Risiken bzw. unzähligen Gefahren ausgesetzt ist. Trotzdem haben sie es gewagt, materielle Welten und aus deren Substanzen grobstoffliche Wesen zu erschaffen. Das bedeutet, dass sie auf dieser Erde den Menschen und in anderen materiellen Welten ihnen ähnlich aussehende Wesen erschufen. Seitdem inkarnieren sich die feinstofflichen Fallwesen in ein materielles Kleid und wurden durch ihre Abnabelung von ihrer inneren Lebensquelle, von mir, dem himmlischen Liebegeist, sehr energieschwach. Die energieschwächsten Wesen des materiellen Kosmos leben entweder erdgebunden oder haben sich in dieser Welt in ein menschliches Kleid inkarniert. Deshalb schauen sie sich meistens hinterlistig und auf Umwegen nach Energien um. Doch die jenseitigen erdgebundenen, Zerstörerischen Wesen sind unverändert darauf ausgerichtet, die himmlische Schöpfung durch ihre unreelle Welt, die mit den himmlischen Gesetzen nichts gemeinsam hat, zu zerstören. Diese Tatsache ist jedoch den Menschen aus dem Fall heute nicht mehr bewusst, da ihre innere Seele durch die ihr übertragenen Genprogramme mit bestimmten Lebens- und Verhaltensmustern und mit wegweisenden Impulsen die Fäden zur Steuerung ihres Menschen in der Hand hält. Viele erdgebundene Seelen wissen noch, warum sie in dieser Welt leben und sich durch die Wiedergeburt immer wieder auf ein neues Leid einlassen. Sie sind schon so sehr abgestumpft und schwer belastet, dass sie zwischen dem unrealen Leben dieser Welt und dem realen in der Ewigkeit nicht mehr unterscheiden können. Es ist ihr freiwillig gewähltes schicksalhaftes Leben, das ohne eine herzliche Verbindung zu mir in ihrem Inneren stattfindet, weil ihre Umnachtung ein anderes Leben nicht zulässt. Diesem weltlichen Treiben tatenlos zusehen zu müssen, das ist für mich und die himmlischen Wesen sehr schlimm, die mit mir zusammen alles versuchen, damit solche Seelen aus ihrer Umnachtung erwachen. Doch unsere Bemühungen dürfen nur nach den himmlischen Richtlinien geschehen. Deshalb zieht sich die Rückkehr aller gefallenen Wesen ins himmlische Sein schon so lange hin und wird noch sehr viele kosmische Zeitenabschnitte dauern, weil die Wesensfreiheit der tief gefallenen Menschen und Seelen immer gewahrt bleiben muss. Aus der himmlischen Sicht meines Liebegeistes ist es sehr schwer, an die himmlisch fernen Menschen und Seelen heranzukommen. Sie reagieren schon zornig, wenn jemand mit ihnen über mich, das himmlische zentrale Liebewesen Gott, spricht. Dann beginnen sie mich zu beschimpfen oder über mich zu lästern. Wenn Menschen oder Seelen im Fallsein sich über mich negativ und unschön äußern, dann registriere ich dies in einem für das Fallsein geschaffenen Speicherzentrum. Doch auf der Gefühlsebene meines Herzens erfolgt von mir keine Reaktion, weil diese ungesetzmäßigen niedrigen Frequenzen mein hochschwingendes herzliches Bewusstsein nicht erreichen können. Deshalb kann ich keine negativen Reaktionen ins Fallsein zu jenen Wesen senden, die sich aus Unwissenheit über mich unschön äußern oder immer wieder gegen die himmlischen Verhaltensrichtlinien der Barmherzigkeit, Liebe, Güte, Gerechtigkeit, Demut, Gleichheit aller Wesen, Geduld und des Friedens verstoßen. Falls ihr ein falsches Bild von mir, dem universellen Liebegeist im Ich Bin, habt, dann bitte ich euch, es jetzt zu korrigieren. Wenn ihr mit eurem inneren Lichtkörper Seele, ins Himmelreich zurückkehren wollt, dann beeilt euch mit eurem Umdenken, denn im Jenseits habt ihr es damit viel schwerer und euer Rückweg geht dann wesentlich langsamer voran, weil ihr ohne Zeitwahrnehmung lebt. Falls ihr unbewusst noch hochmütig und stolz seid, dann wird eure Seele ihr altes menschliches Bild von mir nicht so leicht loslassen wollen, weil sie dadurch für eine geistige Neuorientierung und Verhaltensweisen aus dem himmlischen Leben schwer zugänglich ist. Wie ihr vernommen habt, ist mein unpersönliches Liebewesen in der himmlischen Urzentralsonne frei von negativen Reaktionen und kann deshalb kein Wesen für eine Ungesetzmäßigkeit bestrafen oder ihm wehtun auch wenn dieses böswillige dunkle Gedanken gegen mich und die himmlischen Wesen aussendet oder auf irgendeine Art gegen das bewahrende kosmische Leben verstößt. Ich wiederhole zum besseren Verständnis, durch die gigantische Lichtstrahlung aus meinem höchst pulsierenden Herzen, Lebenskern, und den Sicherungsspeicherungen der himmlischen Wesen ist mein himmlisches unpersönliches Liebewesen in der Urzentralsonne, ich bin Gottheit gegen die ungesetzmäßigen dunklen Schwingungen der tiefgefallenen Wesen völlig abgeschirmt. Dagegen registrieren die himmlischen Lichtwesen im Fallsein bei der Anwesenheit schwer belasteter Seelen deren negative Äußerungen im Herzen sehr schmerzlich. Das geschieht deshalb, weil sie auf der Gefühlsebene für die Seelen, die sie freiwillig betreuen, immer offen sein müssen. Doch wenn sie nicht im Heilsplanauftrag stehen, dann verschließen sie mit meiner Hilfe ihr Lichtbewusstsein für alle niedrig schwingenden, unschönen Äußerungen und Gedankenregungen der abartigen Fallwesen. Dies haben wir im Himmelreich zum Selbstschutz vor ihren negativen Schwingungen so eingeführt. Leider sind sehr sensible Menschen mit einer weit gereiften Seele vor diesen niedrigen Schwingungen nicht geschützt, da sie noch das irdische Leben registrieren müssen, um sich darin zurechtfinden zu können. Doch das wird einmal anders sein wenn sich ihre Seele in höheren, lichtvolleren Fallbereichen aufhält, und vor allem dann, wenn sie sich als reines Lichtwesen wieder im Himmelreich befinden. Aber bis dahin vergeht noch einige kosmische Zeit. Besonders die sehr feinfühligen Künder leiden enorm unter den negativen Weltschwingungen, da sie sich oft im inneren Liebestrom befinden und meine Liebesprache in einer sehr hohen Schwingung vernehmen. Wenn sie danach wieder den gegensätzlichen Schwingungen der Welt ausgesetzt sind, dann ist es für sie im Vergleich dazu so ähnlich, als wenn sie ein großer Bienenschwarm mit einer großen Lautstärke umkreisen würde. Dies hält die Seele nicht lange aus, deshalb zieht sie sich in ihren Lebenskern zurück und bleibt dort im verkleinerten Zustand so lange, bis sich ihr Mensch aus der niedrigen Schwingung und unerträglichen Lautstärke herausbegibt. Diese innere Feinfühligkeit weisen nur wenige gottverbundene Menschen in der Jetztzeit auf, da das menschlich-seelische Bewusstsein erst geistig so weit reifen muss. Jede positive menschliche Selbsterfahrung und Wesensveränderung verhilft der Seele eine höhere Schwingung zu erlangen, wodurch sie dann mithilfe meines Liebegeistes und himmlischer Wesen neue Denkanregungen erhält, um frei und selbstbestimmend weitere himmlische Gesetzmäßigkeiten in sich freilegen zu können die sie im kosmischen Moment besonders ansprechen bzw. wichtig für ihre geistige Weiterentwicklung und ihren himmlischen Rückweg sind. Wahrlich, manche innere, auf mich gut ausgerichtete Menschen verfügen über eine hohe geistige Reife und haben schon eine lichtvolle, wenig belastete Seele und über mich, Gott im Ich Bin, ein anderes Bild als die Glaubensführer und ihr Anhang. Diese aber nehmen immer wieder ihre angeblich heiligen Schriften zur Hand und zitieren mich daraus, vermögen mich in ihrem Inneren aber nicht zu hören. Aufgrund dessen verkennen sie mich, den universellen Liebegeist, und auch das himmlische Leben. Doch sie glauben fest an die Richtigkeit des Inhalts ihrer religiösen Schriften, der seit vielen Jahrhunderten unzählige Male verändert wurde, und belehren damit ihre Anhänger. Es ist ein umfangreiches gespeichertes religiöses Lehrbild dass sie wiederholt predigen und dadurch in sich verstärken. Sollte sich jemand dagegen stellen, dann wissen sie aus ihrem religiösen Wissensbild immer eine gute Erklärung zugeben. Dies geht auch im Jenseits so weiter, wenn sie von ihren Anhängern etwas gefragt werden, das diesen bisher in der Aussage unverständlich war. Sie antworten immer aus ihrem gespeicherten Gesamtlehrbild, das in ihnen schon lange vorliegt. Nun, viele gläubige Menschen vertreten die Meinung, ich der universelle Liebegeist, Gott, wäre rächend und würde die Menschen und Seelen bestrafen und ungerecht behandeln. Würden die Menschen und jenseitigen Seelen mich aus ihrem Herzen mehr erfühlen, dann könnten sie die Realität des himmlischen Lebens besser verstehen. Mit Sicherheit würden sie sich dann über ihre früheren irrtümlichen Anschauungen und unschönen Aussagen über mich und über herzensoffene, religionsfreie Menschen die mich als ein friedvolles und sanftes Wesen schätzen und lieben, sehr schämen. So ihr wollt, versucht euch nun in das folgende Beschreibungsbild über mein universelles Liebewesen – Ich bin Gottheit – hineinzudenken, ich bin ein hochsensibles unpersönliches Wesen in der Urzentralsonne, dem feinstofflichen Zentralgestirn der Gesamtschöpfung, himmlisches Sein und Fallsein. Obwohl ich keine Lichtgestalt wie ein himmlisches Wesen habe, kann ich alles registrieren, was einem personifizierten himmlischen Wesen aus der herzlichen Schaffung bzw. Zeugung unserer Schöpfungsureltern sowie ihrer Nachkommenschaft möglich ist. Ich habe ein liebliches Gesicht in der Form einer Sonne. Meine herrlichen blauen Augen, die himmlische Wesen erschufen und darum ihnen ähnlich sind, strahlen meine große Herzensliebe aus. Mein Mund hat eine schöne Form ähnlich dem eines Menschen, und weil es die himmlischen Wesen bei meiner Schaffung so wollten, habe ich ein sanftes, herzliches und heiteres Lächeln. Doch wenn sich die himmlischen Wesen ab und zu in einer bedrohlichen Situation befinden, dann zeige ich mich ernst und gebe ihnen warnende Hinweise, weil ich um ihr Wohl besorgt bin. Mein Antlitz verströmt Liebe, ist milder und freundlich und wurde von den himmlischen Wesen mit großer, ausstrahlender Herzenswärme genial geschaffen so dass sie sich bei ihrer herzlichen Kommunikation mit mir vom Anblick meines Wesens, den sie glückselig wahrnehmen, nur sehr schwer lösen können. Die Erschaffung meines herrlichen, unpersönlichen himmlischen Wesens habe ich allen Schöpfungswesen zu verdanken, auch euch, weil ihr vor der tragischen Schöpfungsteilung bzw. dem Fall vieler himmlischer Wesen ebenso an meiner Erschaffung mitbeteiligt gewesen seid. Wahrlich. Wer von euch Menschen mein himmlisches Liebewesen durch die Innenschau oder durch meine im aus dem seelischen Lebenskern übertragenen Liebeströme noch mehr kennenlernen könnte, der würde mir keine Gewalt und auch keine Rache oder Strafe mehr zu denken. Wenn dies einem gläubigen Menschen früher einmal aus geistiger Unwissenheit bzw. durch die Annahme eines irreführenden Glaubenswissens passierte, dann wird ihm dies jetzt nach Aufnahme des neuen himmlischen Wissens bestimmt im Herzen sehr leid tun und er kann mich herzlich gerne bitten, ihm seine falsche Anschauung zu löschen. Das wird von mir dann auch in seiner Seele geschehen. Ihr himmlischen Rückkehrer, geht bitte von dieser Betrachtung meines mildherzigen himmlischen Wesens aus. Ich bin immer verzeihend und freue mich sehr darüber, wenn ein gefallenes Wesen endlich einsichtig wird und seine falschen Verhaltensweisen ehrlichen Herzens bereut. Von den himmlischen Wesen, die mich herzlich schufen, habe ich die barmherzige und mittätige Wesenseigenschaft erhalten, deshalb kann ich jede ungesetzmäßige Handlung, auch wenn sie sehr schlimmer und einem außerhimmlischen Wesen viel Herzensleid zufügte, im Bewusstsein eines Wesens löschen. Das geschieht aber nur dann, wenn das Wesen bereit ist, seine Tat aufrichtig zu bereuen und nie mehr zu begehen. Aufgrund dessen braucht kein außerhimmlisches Wesen in einer Fallwelt, vor allem auf der Erde, sogenannte geistliche Umhilfe aufsuchen, die erfundene religiös-kultische Handlungen bzw. überlieferte Bräuche wie Sakramente anwenden, um die religiös irregeführten Menschen bei einer Ohrenbeichte von ihrer Schuld loszusprechen. Diese selbst irregeführten Angeblich von mir bevollmächtigten Geistlichen sind mit den äußeren Kulthandlungen ihrer Glaubenslehre so sehr beschäftigt, dass sie nicht mehr zu mir in ihr Inneres finden. Dies geschieht bei ihnen schon viele Erdenleben ohne Wesensveränderung, weil sie durch ihren religiösen Beruf, der nichts mit dem himmlischen Leben gemeinsam hat, anstatt auf der inneren Herzens nur auf der Verstandesebene leben. Durch die massive Abdeckung ihres einst reinen himmlischen Bewusstseins mit irrealem religiösem Wissen und vielen Kulthandlungen kommen sie nicht mehr dahinter, dass ihre Sakramentenerteilung weder einem Menschen im Erdenleben noch einer Seele in den jenseitigen Bereichen etwas nützt, um frei von Belastungen bzw. Gesetzesvergehen zu werden. Nach dieser kurzen Beschreibung meines himmlischen unpersönlichen Wesens in der Urzentralsonne könnt ihr euch vielleicht besser vorstellen, mit wem ihr herzlich kommuniziert und habt jetzt Klarheit darüber, dass ich, entgegen dem falschen Vorstellungsbild geistig unwissender Menschen, kein personifiziertes himmlisches Lichtwesen bin. Vielleicht könnt ihr nun mein himmlisches Wesen in eurem Herzen besser aufnehmen. Wenn dies der Fall ist, dann werdet ihr mir bestimmt nicht mehr. Wie es manche tiefgefallene jenseitige Wesen und Menschen tun, dazu zählen leider auch blindgläubige, negative Wesenseigenschaften zu sprechen. Wenn es euch gelungen ist, dieses erweiterte, realere Bild von mir aufzunehmen, dann seid ihr auf dem besten Weg zurück ins himmlische Sein. Wer jetzt in der irdischen Endzeit sein Wesen veredeln möchte, dem werden von mir unendlich viel Güte, Liebe und Barmherzigkeit geschenkt. Nehmt bitte den Sinn dieser Worte auch mit ins jenseitige feinstoffliche Leben, dann habt ihr es leichter, eure unschönen Handlungen, die gegen unsere herzlichen, sanften, gütigen und gerechten sowie friedlichen und harmonischen himmlischen Lebensregeln und Eigenschaften gerichtet waren, zu erkennen, herzlich zu bereuen und nicht mehr zu tun. Dann seid ihr unserer persönlich unauffälligen, demütigen, sanften und herzlichen himmlischen Lebensweise ziemlich nahe gekommen. Die auch einmal die eure war. Die himmlischen Wesen leben stets demütig und bescheiden. Wollt ihr euch ihren Lebenseigenschaften nun schon auf Erden nach und nach anpassen? Wenn ja, dann seid ihr bald herzlich willkommen auf einem herrlichen himmlischen Planeten, da euch die demütige und bescheidene Lebensweise am schnellsten ins Himmelreich bringt. Wenn euch aber die irdische Stolze und personenerhebende Lebensweise noch lieb und teuer ist, dann habt ihr einen langen Weg vor euch, um ins Himmelreich zu gelangen. Doch dies kann sich ändern, wenn ihr über meine himmlische Botschaft mit dem nötigen Ernst tiefgründiger nachdenkt. Sie enthält viele interessante und bedeutende Hinweise zur Selbsterkenntnis, die einem entschlossenen, rückkehrwilligen Menschen sehr nützlich sein können, der noch von einer glaubenslehre oder geistigen Gruppe verschiedene Verhaltensweisen angenommen hat und danach lebt die es aber im himmlischen Leben nicht gibt. Ihm kann diese Botschaft eine kleine oder vielleicht auch große Hilfe sein, um das verlorene himmlische Wissen und das ersehnte innere Herzensglück wiederzufinden. Diese suchen leider die meisten gottgläubigen Menschen noch im Äußeren, finden sie aber nicht, weil sie in der Welt der Täuschungen stets irregeführt werden. Wer sich jedoch täglich ehrlichen Herzens immer wieder fragt, Wieso er in verschiedenen Situationen so oder so denkt und handelt und seine Absicht darin zu ergründen versucht, der findet langsam vom Unbewussten in ein bewusstes Leben. Dadurch erschließt er seinen geistigen Weitblick und entwickelt außerdem ein feineres Gespür für die himmlische Wahrheit. So ein geistig gereifter Mensch erkennt immer mehr, wie eingeengt und kurzsichtig er früher handelte und unüberlegt menschlichen Meinungen zustimmte, ohne sich zu fragen ob diese überhaupt seinen inneren Herzensempfindungen entsprechen. Bitte werdet euch folgendem bewusst, eure gottverbundene, weit gereifte Seele kann euch auf der Empfindungs- und Gefühlsebene vieles übermitteln, das euch der eingeschränkte Verstand nicht mitteilen kann, da er von den früheren Fallwesen bei der Schaffung der Menschen nur auf diese Welt der Täuschungen ausgerichtet wurde. Mehr hatten sie mit ihm nicht vor, weil ihre Vorbereitungen für die seelische Auflösung und Schöpfungszerstörung sonst ins Stocken geraten wären. Deshalb entschlossen sie sich für ein kurzlebiges und kurzsichtiges Leben, das in den Genen gespeichert ist und sie förmlich dazu drängt, gegen die himmlischen Gesetze zu verstoßen. Diese gegensätzlichen Genprogramme aus dem menschlichen Unterbewusstsein steuern das Oberbewusstsein und alle physischen Zellen, ohne dass sich der Mensch dessen bewusst ist. In eurer irdischen Zeit versuchen Wissenschaftler die genetischen Funktionsinformationen im Körper zu entschlüsseln, doch sie sind erst am Anfang ihrer Forschungsarbeit. Viele Informationen, die in den Genen in großer Anzahl vorhanden sind, konnten sie aber noch nicht entschlüsseln. Diese programmierten die tief gefallenen Wesen bei der Erschaffung des Menschen einst noch im feinstofflichen Zustand. Die heutige Menschheit und die Wissenschaftler ahnen nicht dass die Gene auch zerstörerische Informationen gegen das himmlische Schöpfungsleben beinhalten, denn dies übersteigt ihr Vorstellungsvermögen. Deshalb sind sie auch nicht in der Lage sich intensiv auf die Suche danach zu machen. Doch Krankheitsursachen bzw. genetische Schäden ausfindig zu machen interessiert sie sehr und daran arbeiten sie emsig. Wüssten sie, warum Menschen von Krankheiten befallen werden, dann würden sie andere Wege suchen um kranken Menschen zu helfen und ihnen Schmerzen zu ersparen. Doch wisset hierzu, verschiedene weltliche Machtgesellschaften sind nicht daran interessiert, lebensverlängernde und wirksame Heilmethoden bekannt zu machen, da diese vom Kranken- und Rentenversicherungssystem eines Landes angeblich unbezahlbar sind. Wie ihr seht, stehen Macht und Geld in dieser Welt über dem menschlichen Leben. Die Mächtigen dieser Täuschungswelt sind nicht daran interessiert, dass die Menschen durch einen guten Gesundheitszustand ein hohes Alter erreichen, da dies zur katastrophalen Überbevölkerung führen würde. Das ist aus der himmlischen Sicht meines Liebegeistes schon richtig, doch wenn die Menschen und Seelen nicht immer wieder von den Mächtigen und Führern dieser Welt irregeführt und getäuscht würden, dann kämen sie bald selbstständig zu der Einsicht, dass sie sich mit meiner und der Hilfe himmlischer Wesen endlich von der Erdgebundenheit lösen wollen um auf lichtere Planeten des Fallseins zu wechseln. Doch dies geschieht aus geistiger Unwissenheit leider nicht und deshalb besteht im Jenseits ein großer Andrang erdgebundener Seelen, die nach einer Möglichkeit zur Wiedergeburt in einem physischen Körper Ausschau halten. Wahrlich, das ist für mich und die reinen himmlischen Wesen kaum zu fassen. Wie gerne würden wir alle tief gefallenen Wesen, ohne dass sie noch einmal Leid ertragen müssen, wieder im Himmelreich leben sehen. Es gibt verschiedene Wissenschaftler- und Medizinergruppen, die das Erbgut des unvollkommenen Menschen erforschen, andere suchen in Laboren nach neuen Medikamentenstoffen, deren Wirkstoffe sie an den Tieren und dann an den Menschen testen, um diese erfolgreich gegen unheilbare Krankheiten einsetzen zu können. Wieder andere sind sehr daran interessiert, neue Operationsmethoden zu entwickeln und Medikamente dafür herzustellen, damit geschädigte Körperorgane durch Organe anderer Menschen ersetzt werden können, ohne dass Abstoßungsreaktionen erfolgen. Obwohl der Mensch ständig anfällig für Krankheiten, Verletzungen und Tod ist, glauben viele gläubige Wissenschaftler, der materielle Körper wäre angeblich eine geniale Schaffung meines himmlischen Liebegeistes. Allein schon aus der Sicht der logischen himmlischen Grundgesetze, die nur auf ein aufbauendes und bewahrendes Leben ausgerichtet sind, kann es nicht sein, dass ich, der universelle und persönliche Liebegeist, in Verbindung mit den reinen himmlischen Lichtwesen den Menschen und den materiellen Kosmos erschaffen habe. Das ist wahrlich eine sehr unlogische Annahme, über die gottgläubige und geistig gut orientierte Menschen bisher noch nicht tiefgründig nachgedacht haben. Bedenkt bitte! Der Mensch wurde schon von Geburt an auf Leiden, Sterben und Zerfall ausgerichtet. Einen so unvollkommenen Körper würden die reinen himmlischen Wesen mit meiner Hilfe nie schaffen wollen. Bitte versucht euch in die frühere Situation des niedrig schwingenden Energie- und lichtschwachen Fallseins hineinzudenken. Die abtrünnigen Wesen wagten sich aufgrund ihrer energetischen Notlage an die Schaffung eines neuen Wesens heran, das zu ihrer chaotischen Lebensweise passte. Dies geschah vor unzähligen kosmischen Äonen, im letzten Drittel vor dem abgemachten Fallende, ohne auf meine ernsten Warnungen über himmlische Wesen zu hören. Das Ergebnis davon könnt ihr heute deutlich sehen. Mein Liebegeist führt euch nun kurz in die damalige Lebenssituation bzw. Umstände der tief gefallenen abtrünnigen himmlischen Wesen ein. Sie lebten schon lange in ihren auf einpoliger Energieaufnahme ausgerichteten Fallwelten, die sich außerhalb des Himmelreiches befinden. Ihre Lichtkörper wurden durch die enorme Verschwendung ihrer im Inneren selbst gespeicherten himmlischen Energien und ein Leben ohne innere Verbindung zu mir immer energieärmer. Ihr Planetenleben konnten sie nicht mehr wie früher gut gestalten, da ihre Lichtkörper durch die Energiearmut immer mehr schrumpften. Das ist so zu verstehen, wenn die feinstofflichen Teilchen der Lichtwesen, aus denen sie beschaffen sind, aus verschiedenen Gründen nicht genügend Energienachschub erhalten, dann ziehen sie sich allmählich zum Lebenskern des Wesens zurück, der sich oberhalb des Kopfes befindet. Darin befinden sich die zwei Pole, positiv und negativ, in ständiger Pulsation, um die Teilchen des Wesens normalerweise mit neuen Energien aus den Energiebasen des Inneren Selbst, es befindet sich um den Wesenslebenskern, zu versorgen. Geschieht dies nicht mehr. Dann verkleinert bzw. schrumpft der Lichtkörper und verliert allmählich sein ursprüngliches schönes Aussehen und seine große Lichtausstrahlung. Das einst im Kosmos vollkommen frei bewegliche Wesen wird in seinem Lebensaktionsradius zunehmend eingeschränkt und kann sich nicht mehr auf kosmischen Lichtbahnen fortbewegen. Nun, durch den enormen Schwingungsabfall aus Energiemangel kamen bei den abtrünnigen Wesen noch weitere Schwierigkeiten hinzu. Sie konnten ihr früheres himmlisches Wissenspotenzial aus dem eigenen Inneren Selbst, worin zu den Lebensenergien auch alle Daten aus dem Leben eines Lichtwesens gespeichert sind, nur noch begrenzt abrufen, weil für ihre niedrige Schwingung ein höher schwingendes Wissen nicht mehr erreichbar war. Deshalb suchten sie, trotz ihrer Abwendung von mir und den herzlichen himmlischen Eigenschaften, emsig ähm nach Möglichkeiten und Lösungen die Zeit bis zum Ende der geteilten Schöpfung dennoch energetisch gut überbrücken zu können. Es gelang ihnen nach vielen Fehlversuchen und einer langen Schaffungszeit aus feststofflichen Teilchenwelten sowie ein weibliches und männliches Wesen zu erschaffen, das aber dem jetzigen Menschen noch nicht ähnelte. Der Zweck ihrer seelischen Einverleibung war zuerst, dass sich ihre degenerierte Seele in einen aufrechtgehenden feststofflichen Körper Mensch, begeben kann und sie ähnlich wie in ihrem früheren feinstofflichen Leben, das Planetenleben miteinander gestalten können. Doch dann änderten sie durch Uneinigkeiten und große Zerwürfnisse ihre Schaffungsabsicht gravierend. Eine herrschsüchtige Minderheit beschloss durch einen entsetzlichen, unbarmherzigen Plan die bestehende Gesamtschöpfung, Himmelreich und Fallsein, zu zerstören. Dies wäre ihnen aber nur dann möglich gewesen wenn es einer Seele gelungen wäre, durch eine sehr zerstörerische und chaotische Lebensweise in einen derart niedrigen Schwingungszustand zu geraten, dass die beiden Urteilchen in ihrem Wesenslebenskern, die stets in Richtung des aufbauenden und bewahrenden Lebens, Rechtsdrehung, rotieren, zum Stillstand gekommen wären. Dann hätten die Urteilchen begonnen, entgegen der ursprünglichen Drehrichtung eine Linksdrehung auszuführen die der Beginn der Auflösung aller Wesen und Schaffungen gewesen wäre. Dies hätte bedeutet, dass sich die Trillionen Atome, aus denen ein Lichtwesen besteht, allmählich vom Lichtkörper gelöst hätten. Der magnetische Zusammenhalt der Lichtatome der bildschönen Wesen aus der Schaffung unserer Schöpfungseltern, die unzählige Speicherungen des Schöpfungslebens besitzen, wäre durch die andere Drehrichtung der Urteilchen im Wesenslebenskern aufgehoben worden und sie hätten ihre Lichtform dadurch nach und nach verloren. Die Lichtatome wären aber im kosmischen Sein nicht verloren gegangen, das wussten die zerstörerischen Wesen noch. Deshalb planten sie nach der langsamen und grauenvollen Schöpfungszerstörung und Auflösung aller personifizierten Lichtwesen einschließlich unserer Schöpfungsureltern, sich dualweise, aufgebaut auf ihrem niedrigen Lebensniveau, eine eigene neue Gesamtschöpfung zu erschaffen. Wahrlich, eine nicht zu überbietende Wahnsinnsidee und ein unbarmherziges Vorhaben herrschsüchtiger, tief gefallener Wesen auf diesem Planeten, auf dem ihr nun vorübergehend lebt, Hinweis: wer sich über die unbarmherzigen Unternehmungen der tief gefallenen Wesen zur Schöpfungszerstörung und den leidvollen Widerstand der inkarnierten himmlischen Heilsplanwesen ausführlicher informieren möchte, dem bieten sich folgende Botschaften an. Lange und mühevolle Vorbereitungen der himmlischen Wesen zur Schöpfungserrettung und ihre qualvollen Inkarnationen Das beschwerliche Leben von Jesus Christus und seiner Jüngerschaft damals und heute, mit vielen Hindernissen und deren Überwindung. Unbarmherzige Abtragung der Gesetzesvergehen Erdgebundenes jenseits der weltbezogenen Seelen und ihr unsichtbarer Einfluss auf das menschliche Leben. Das Ziel der tiefgefallenen, schon ziemlich energieschwachen abtrünnigen Wesen war die Zerstörung der bisherigen Schöpfung, um später gemeinsam eine völlig veränderte Schöpfung nach ihren Vorstellungen zu erschaffen. Dieses steuerten sie schon ab Beginn der Erschaffung dieser grobstofflichen Welt und des Menschen an. Der nach außen gekehrte Mensch, der nach den genetischen Steuerungsprogrammen von den herzlichen und sanften himmlischen Eigenschaften abgewandt lebt, sollte ihnen eine Brücke zur schnelleren seelischen Auflösung und Schöpfungszerstörung sein. Doch dies wurde im letzten Moment von vielen himmlisch getreuen Menschen verhindert, worunter sich auch Jesus Christus befand. Nun leben die tiefgefallenen Wesen auf der Erde ein himmlisch fernes Leben, die einen einverleibt in einen materiellen und andere erdgebunden im feinstofflichen Körper, Seele, unsichtbar für die Menschen. Sie wollen ihre abartigen Wünsche ausleben, unter anderem verschiedene Süchte genießen und bewunderte, bejubelte Persönlichkeiten sein. Die meisten konnten dies vor Jahrtausenden auf dieser Erde inkarniert noch nicht weil sie völlig in den vorgegebenen Zerstörungsplan eingebunden lebten. Viele von ihnen haben sich neu ausgerichtet, doch ihre früheren seelischen Speicherungen, die sie über viele Generationen auch in die Gene übertragen haben, sind in ihnen immer noch aktiv und steuern sie unbewusst, so dass sie in fast allen Lebensbereichen herzlose und ungesetzmäßige Handlungen begehen. Ihr herzensguten Menschen, die ihr euch täglich auf mich, den inneren Liebegeist, im Herzensgebet ausrichtet, um höher zu schwingen und euch auf die himmlische Rückkehr vorzubereiten. Ihr erkennt aus meinen Schilderungen, dass ihr in einer unbarmherzigen und herzenskühlen Welt der tief gefallenen Wesen lebt. Wer aber das künstlich aufrechterhaltene weltliche Leben der dunklen erdgebundenen Seelen, die seelisch verbündete Menschen mit einer gleichen üblen Gesinnung zur Weltsteuerung antreiben, nicht durchschaut, der wird es sehr schwer haben die von mir angebotenen Hinweise anzunehmen, die ihm zu neuen Erkenntnissen und einer neuen, realen Weltanschauung nützen sollen. Lasst euch bitte nicht täuschen von den vielen Blendwerken der dunklen Wesen, die euch von eurer himmlischen Rückkehr abbringen wollen. Durchschaut sie bitte immer mehr. Wenn ihr nicht hinterfragt, warum dieses oder jenes in dieser Welt geschieht bzw. geschehen ist, dann werdet ihr die dunklen Machenschaften der Menschen aus dem Fall nicht aufdecken können bzw. ihnen nicht auf die Schliche kommen. Lebt zunehmend in der inneren und äußeren Stille, jedoch ohne fanatisch zu sein, denn sonst lebt ihr abgekapselt wie ein Einzelgänger. Ich warne euch davor aus dem Grund, weil ihr in zwischenmenschlichen Beziehungen für euch bedeutende neue Lebenserfahrungen für eure himmlische Rückkehr sammeln könnt. Diese sind für euch sehr wichtig um eure Schwächen bzw. unschönen Verhaltensweisen und unedlen Charakterzüge zu erkennen und nach und nach abzulegen. Werdet euch zunehmend dessen bewusst, dass ihr nur in der inneren und äußeren Stille auf eurer Gefühlsebene tiefgründigere Antworten auf eure noch unbeantworteten Lebensfragen schöpfen oder für ein Problem eine gute Lösung finden könnt. Dabei könnt ihr auf meine Hilfe zählen, so ihr mich darum herzlich bittet. Eine wiederholte herzliche Bitte meines Liebegeistes an euch ist, darauf zu achten, dass ihr noch mehr in die innere und äußere Stille und Gemütsruhe kommt, denn nur so könnt ihr zu euch selbst finden. Wer seine aus dem jenseitigen Leben oder aus vielen diesseitigen Inkarnationen mitgebrachte Wesensart und Charakterzüge, die aus seiner gewohnten Denkweise, seinem Sprechen und Handeln ersichtlich sind, nach und nach kennengelernt hat und die innere und äußere Stille liebt, der empfindet und fühlt dann überwiegend aus seiner inneren Seele und er weiß durch sie, in welche Richtung sein tägliches Leben gehen sollte. Wahrlich, nur durch die Selbsterkenntnis und die vermehrte Stille in und um euch erlangt ihr ein kontrolliertes Leben. Erst dann wird es euch besser möglich sein, bewusst von innen zu erspüren, was tatsächlich ein herzliches und demütiges Verhalten ist, um die himmlischen Eigenschaften täglich mehr zu verwirklichen. Geschieht dies von euch nicht, dann äußert sich eure Seele mit unangenehmen Gefühlen, denn das ist ihr innerer Ausdruck der Unzufriedenheit über die menschliche Lebensweise. Es ist verständlich, dass eine weit entwickelte Seele stets versucht, ihrem gottverbundenen Menschen geistiger Impulse zur Korrektur seiner Lebensweise zu geben. Sie möchte, dass er persönlich unauffällig lebt bzw. dass er eine demütige und bescheidene Lebensweise vorzieht, weil sie von mir weiß, dass die himmlischen Wesen genauso leben. Wollt ihr wieder im Himmelreich leben, dann beeilt euch, schon jetzt die euch bekannten Lebensweisen der himmlischen Wesen zu leben. Jede Minute und Stunde im irdischen Leben ist sehr kostbar, denn ihr wisst nicht, wie lange ihr hier auf Erden noch im menschlichen Körper leben werdet. Wahrlich, den Augenblick seines Ablebens weiß niemand im Voraus, deshalb überlegt euch gut, ob es vielleicht doch besser wäre jetzt schon damit zu beginnen einen euch bereits bekannten himmlischen Lebensaspekt nach dem anderen ins tägliche Leben einzubauen und eure bekannten Schwächen zu überwinden. Dann werdet ihr von innen die Freude eurer Seele immer mehr verspüren, denn sie möchte sich mit ihrem Menschen nicht mehr im Irrgarten dieser Welt verlaufen. Eine weit gereifte Seele weiß, wenn ihr Mensch noch einigen Irrtümern dieser Welt nachgeht, die ihm aber noch nicht bewusst sind, dass dann die große Gefahr besteht mit diesen Speicherungen täglich mehr überdeckt zu werden. Diese können ihr dann im Jenseits den himmlischen Rückweg noch lange versperren, weil sie in die falsche Richtung denkt und weiterlebt wie früher. Werdet euch bitte dessen noch mehr bewusst, wer nicht mit ganzem Herzen die himmlische Eigenschaft der Demut in sich erschließen will, wer also keine Absicht hat, sich gegenüber Menschen demütig zu verhalten, der wird keine Möglichkeit finden, magnetisch aus dieser Scheinwelt dem dunklen Sumpf der Materie, und ebenso nicht aus dem lichtarmen, erdgebundenen Jenseits herauszukommen. Wahrlich, wer mit Hochmut sehr belastet ist, dessen Seele wird sich später im Jenseits auch gegenüber den reinen himmlischen Lichtwesen sowie meinem Liebegeist im Ich Bin hochmütig verhalten und richtungsweisende Hinweise zur himmlischen Rückkehr abweisen. Deshalb bitte ich euch, jetzt schon die Weichen für die göttliche Demut zu stellen. Es wäre sehr schade wenn ihr ohne Erkenntnis eurer hochmütigen und stolzen Lebensweisen wieder im Jenseits ankommen würdet. Es könnte sein, dass eure Seele entsprechend des persönlich erhobenen menschlichen Bewusstseins reagiert und eventuell die liebevollen und demütigen Lichtwesen mit unschönen Vorhaltungen abweist, weil sie starrsinnig glaubt, ihr weltliches oder religiös-geistiges Wissen wäre die Wahrheit. Die freiwilligen himmlischen Wesen bieten nur jenen jenseitigen belasteten Wesen ein Wissen an die sich aufrichtig auf die himmlischen Grundsätze umorientieren wollen. Sie verhalten sich aber nicht als Lehrer, sondern sie geben nur das Wissen weiter, das sie von mir in der himmlischen Bildersprache aus dem Liebestrom zur Übermittlung erhalten. Das tun sie demütig und liebevoll, und wenn es notwendig ist, manchmal sehr ernst, aber ohne Erniedrigung oder Kränkung des freien Wesens. Bitte versucht ihre selbstlose Hilfe richtig zu verstehen. Bevor sich die reinen Wesen mit ihren Lichtkörpern ins Fallsein begeben, fragen sie mich, ob der Zeitpunkt dafür richtig ist und ob für ihre freiwillige Heilsplanaufgabe in der Urzentralsonne genügend Energien zur Verfügung stehen. Sie begeben sich nach meiner Weisung erst dann von ihren himmlischen Planeten über Lichtkanäle in die außerhimmlischen Fallbereiche, wenn ein feinstoffliches, jedoch belastetes Wesen ihre Anwesenheit wünscht und verschiedene Fragen beantwortet erhalten möchte. Sie beantworten die Fragen aber nicht selbst, sondern bitten mich, den unpersönlichen Liebegeist, diese entsprechend des Bewusstseins des belasteten Wesens aus der himmlischen Wissens- und Weisheitsquelle, die ich in der Urzentralsonne für sie verwalten darf, zu beantworten. Das Wissen empfangen sie von mir über ihren Lebenskern in ihrem Bewusstsein in Bildern und geben es unverändert an das Wesen weiter. Dies tun die himmlischen Lichtwesen gerne und freiwillig ohne an ihre übernommene Aufgabe gebunden zu sein, deren Dauer sie selbst bestimmen. Die himmlischen Wesen leben vollkommen frei auf einem von ihnen herrlich gestalteten Planeten, der in der Strahlung und Schwingung ihrem Bewusstsein entspricht. Sie halten sich aber auch vorübergehend auf einem Evolutionsplaneten auf, auf dem sie dualweise mit anderen Bewohnern neue himmlische Eigenschaften erschließen wollen. Wenn sie nach Abschluss eines himmlischen Zeitzyklus Eons dann mit ihnen früher noch unbekannten, höher schwingenden Teilchen umgehen können, die zu Schaffungen höherer Welten und neuer Gegenstände verwendet werden, dann können sie in Welten einer höheren und lichtvolleren Evolutionsstufe gelangen und dort mit ihrem Dual weiterhin glücklich leben. Manche von ihnen spüren in ihrem Herzen den Wunsch, anstatt im Bewusstsein eine weitere bzw. höhere himmlische Evolutionsstufe zu erlangen, vorübergehend im Fallsein mitzuwirken. Wenn sie freiwillig eine Aufgabe des himmlischen Heilsplans übernehmen, Vorbereitung zur Rückkehr aller gefallenen Wesen ins himmlische Leben, dann erfüllen sie diese selbstlos. Ihre Heilsplanaufgabe als Schutzwesen übernehmen sie nur bei den gottverbundenen herzlichen Menschen, deren inkarnierte Seelen früher einmal aus dem himmlischen Sein ausgingen, um die Schöpfung zu erretten, und in mehreren Wiederverkörperungen trotzdem ihre himmlische Orientierung nicht verloren so dass ihre innere herzliche Verbindung zu mir weiterhin aufrechterhalten blieb. Doch bei sehr an eine religiöse Organisation gebundenen gläubigen Menschen ist die Seele mit religiösem Wissen und kultischen Bräuchen völlig überdeckt, deshalb ist sie nur auf das äußere Leben wie ihr Mensch ausgerichtet. Wegen der gegensätzlichen einpoligen Schwingung und himmlisch fernen Ausrichtung können keine himmlischen Wesen ihren Schutz übernehmen. Diesen verirrten Gläubigen können nur jenseitige Seelen ihrer Glaubensgemeinschaft als Schutzwesen beistehen, die nach der Anordnung von jenseitigen Geistlichen diese Aufgabe übernehmen. Das ist leider die unsichtbare Tatsache in dieser Welt der unzähligen Täuschungen. Doch davon wissen die geistig-religiös verirrten gläubigen Menschen der vielen verschiedenen Glaubensgemeinschaften nichts, weil sie von den Geistlichen falsch belehrt werden und deshalb davon ausgehen dass sie von mir zu ihrem Schutz himmlische Wesen an ihre Seite gestellt bekommen hätten. Wahrlich, die Menschen und ihre Seelen sind in dieser kosmischen Zeit so sehr mit Täuschungen überdeckt, dass sie nicht mehr bemerken, wenn sie von jemand getäuscht werden oder unwahres Wissen erhalten. Viele der jenseitigen belasteten gläubigen Wesen, die in den Bereichen im Jenseits weiterhin auf ihr früheres religiöses Wissen aus dieser Welt ausgerichtet leben, glauben irrtümlich und überheblich, ihnen würden himmlische Wesen beistehen, wenn sie nach ihnen rufen. Sie wollen, dass diese ihnen die himmlischen Gesetzesregeln lehren, so wie sie das von den irdischen Geistlichen bisher gewohnt waren, weil sie die himmlische Orientierung bereits verloren haben. Das verlangen sie jedoch ohne vorher mich in demütiger und herzlicher Weise in ihrem Inneren um Beistand anzurufen. Doch auf so etwas lassen sich die himmlischen Wesen nicht ein, weil sie nicht belehrend sind bzw. in ihren himmlischen Welten frei von Lehrtätigkeiten leben, wie ihr schon von mir erfahren habt. Deshalb warten sie, ohne eine Zeitwahrnehmung im Lichtkörper zu verspüren, manchmal Äonen vergeblich auf das Erscheinen der himmlischen Wesen. Dies wird so lange geschehen bis sie selbst merken, dass an ihrem Verhalten etwas nicht stimmt. Erst nach einer langen kosmischen Zeit leuchtet es ihnen ein, dass sie sich zuerst an mich, den universellen Liebegeist, in ihrem Inneren demütig wenden sollen, um meine Hilfe zu erbitten. Mein himmlisches Liebewesen in der Urzentralsonne ist bei der Erschaffung von den himmlischen Wesen nur auf einen demütigen Herzensklang ausgerichtet worden. Wenn sich die Wesen überheblich bzw. eingebildet und ohne einen Herzensklang an mich wenden und Hilfe erhalten wollen, dann kommen ihre gesendeten Mitteilungen in meinem Herzen nicht an. Wenn ihr diese himmlische Gesetzmäßigkeit schon richtig verstehen könnt, dann werdet ihr mir auch keine auswendig gelernten Gebete, Bitten und Danksagungen aus dem kühlen Verstand mehr darbringen wollen, sondern nur solche Gedanken und Worte, die aus eurer inneren Herzensrührung stammen. Denkt bitte öfter daran, dass ihr in einer Welt der tief gefallenen Wesen lebt, die geistig erwachte Menschen, die die himmlische Rückkehr anstreben, stets geistig blind halten wollen. Sie führen euch zu ihren vielen gut getarnten Fallen, damit ihr leichtsinnig werdet und in sie hineingeratet. Wenn dies geschehen ist, dann bedeutet das für die gläubigen Menschen und auch für ihre Seelen in den jenseitigen Bereichen, dass sie daraus nur unter schwersten Bedingungen und in einer kosmisch langen Zeit wieder herausfinden können. Deshalb warne ich die himmlischen Heimkehrer heute über viele aufklärende Liebetröpfchen vor den vielen Täuschungen dieser gefahrvollen Welt.